Ich bin Pascal Kaul. Ich arbeite bei der Rückversicherung im Rechnungswesen. Und jetzt möchte ich einen Weltrekord versuchen. Und zwar möchte ich zehn, zehn- bis zwölfstellige Zahlen, von denen die dritte Wurzel ziehen. Der Weltrekord ist bei knapp 93 Sekunden und von Gerd Mittering aufgestellt worden 2016. Game begin! Zwei, eins, so. 7.765 2.717 5.876 1.125 1306, 5390. Einen ist falsch, dann im Flüchtigkeitsfehler. Aber bei einem Weltmeisterschaftsversuch hat man zehn Versuche. Also mache ich einen zweiten. Drei, zwei, eins. Los. 4.687, 9.626, 6.381, 7.640, 1.997, 2.556, 5.638, 2.461 und 4.652. Okay, geschafft in 45,13 Sekunden. Ich mache jetzt nochmal eine Serie und versuche die Zeit nach zu unterbieten. 3, 2, 1, los! Fertig. Ja, mit dieser Zeit von 38,2 Sekunden bin ich eigentlich recht zufrieden und ich zeige euch jetzt noch, wie ich das ausrechne. Was ich zuerst mache, ich schaue die ersten sechs Ziffern an und ziehe da die dritte Wurzel und ich weiß auswendig, dass 53 hoch 3 gibt 148'000 877. Ich weiß 54 hoch 3 gibt 157.464. Also muss die gesuchte Zahl mit 5,3 anfangen, weil sie zwischen diesen zwei Zahlen liegt. Dann schaue ich die zwei letzten Zahlen an. Es ist eine gerade Zahl, das macht es ein bisschen schwieriger, weil Endzahl 44 gibt entweder als Resultat 14 oder 64. Die Zahl 150059 ist aber näher bei 144877, also ist es 14. So möchte ich mich auch von euch verabschieden und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr auch mal so etwas probieren möchtet probieren.